Das ist ja so balinesisches Haus, ja? oder hinduistisches Haus, das, das erkennt so man ja von den Opfergaben, ne? Ja, also, genau, das, deswegen sagt man immer, Bali sieht man auch auf Lombok, ja, ja aber ja, nicht genau. umgekehrt, ne? traditioneller ja, so traditionelle Häuser, sage ich mal. Ist es jetzt <lacht> du, guck mal, Familie, so also Familie, also von verschiedenen Familien, ja? Mal. Hier, die Hennen, die Kampfhähne. Ja. Kampfhähne. Wow. Ja. Kampfhähne. Und du, und du, und die und Oh, die du, Ja, das und ja. Ja, du, Kampfhähne. die mhm. die Die werden auch die werden auch du, so auch du, und ja, das, das sind ja schon starke Hähne, ja, also der Mann hat das dann. Ja, das kostet, kostet 400.000 Rupiah, so ein Hahn. Ja, der ist ja nicht zum Schlachten, der ist einfach... Ja Nein. Oder zum, zum, für die Hühner, zum ja. Ehrle, oder? Ja. Also Nein, zum, zum Kampf, ja, zum Kampf, ja. Ja, ja das ist das kostet 400.000 Rupiahs, ja, zum Wenn er nichts taucht, kommen wir zurück. Die können ja nicht trainiert werden, oder, zum Kämpfen, oder? Ja, die werden schon... Die sehen aber so stark aus, ja? Also das heißt, die können schon gut kämpfen vielleicht, ja? Aber da bin ich dann aber dafür nicht Spezialist, ja? also das weiß ich nicht so ganz genau. Aber so werden die dann gehalten bei uns. Ja, ja deswegen sieht man auch schon viele an der Straße auf, dass ja, ja. sie auch schon an der Straße hingestellt mhm. werden. Ja? Dass wir, da werden sie dann auch oft ja unter die Sonne gestellt, ja? mhm. dass die dann so stark genug sind. Ja? Ja, ja. So werden die dann auch schon trainiert. Ja? Ja. Ja. Ja. Ist auch schon ein Tempel? Ja? Ach, das ist hier hindus. Ja? Genau. Ja. Guck mal, also Hakenkreuz. Ja? Hakenkreuz, genauso wie auf Bali. Ne? Weil die Hindus sind, ja? In Deutschland kommt das. Umgekehrt, ist, ne? Umgekehrt, das Hakenkreuz vom Adolf. Ja. Das heißt ja Swastika. Namande. Agambarini. Kalo die. Kalodie Wie heißt das? In heißt, Deutschland? Hakenkreuz. Heißt, das Hakenkreuz, heißt. aber gibt es einen Namen, sowas? Nein. Nee. Gibt es nicht, ja? Hakenkreuz. Dafsi ada di di Deutschland? Ya. Adolf Hitler Ya. So. Nggak apa-apa jalan sini. Kalian lihat-lihat. Tapi ya begini keadaannya. Kan dia ingin lihat seperti apa, gitu ya. Nggak seperti. Ya, jadi ini perkampungan eh, masyarakat Hindu di sini, di Bilebante, persis seperti di Bali, ya, ada sesajangnya. Di sini ada, di sini ada dua, di sini, uh, di sini sama di Kampung Karangsobu. Oh, ya, kampung Balinya kampung ya? Kampung Bali di sini. Oh, kasih. ya. Aku, desa Bilebante ada kampung yang dua. Oh, oh ya, yeah, skip ya, sesuai balinesische Dörfer hier im Bilebante. Ja. Das eine ist das Dorf hier. Und die sehen genauso wie auf Bali, also ja, ja, mit genau. Tempeln und so weiter. Und auch an dem Eingang auch zum Beispiel auch nochmal. Da ist auch dieser Hackenkreuz. Ja. Das ist Symbol vom Leben eigentlich. Also Lebensrad heißt das. Ja. Dass das Rad immer sich dann dreht. Mal ist man oben, mal, mal ist, ist man unten, unten. Ja, auf der Seite. Ne. Das heißt, es gibt immer. Probleme im Leben, ja, gibt es also immer Lösungen dafür, ne? Das ja. ist jeden Tag, ne? Das ist jeden Tag, ja. Ja, genau, da gibt es dann auch schon, also die Opfergaben da, besteht aus Wasser. verschiedenen Sachen. Wasser oder da gibt es Gurka, da gibt es eigentlich so ein Lebensmittel oder Reis, ja. Da hat sie auch Reis an dem Stirn, ja. Genau. Man hat das eine Art von Opfergaben auch, ja. Zunkir, guck, Stirn, Reis. Ach so. Ja, Reis, ja. ja. Ah. Und, äh, <lacht> ich schläfst ja schon wieder, halber. Ja. ja, ja, genau, ja. Ich bin auf die Schlange konzentriert gerade. Also, du guckst auch, ob da <lacht> ich will rumlaufen. Ja, genau, ja. Die werden auch trocken, werden, werden auch schon Müll, ja, überall. Da wird es auch geopfert. ja. Da mhm. gibt es so eine Opfergabe, ja. Aber jetzt guck mal. Die Leute möchten nur sagen, dass das Zeug nie angelangt wird. Mhm. Dass der Gott das gar nicht isst. Dass der Gott, was? Dass der Gott nichts opfert, nichts nimmt. Ah, so, ja. <lacht> Na, also das muss einfach nur so hingestellt ja, werden. Ja, genau. Und das halt Und man glaubt, dass. Ja, ja. so werden die irgendwie verpflegt, oder wo? Mhm. Die, Gott, äh, äh, die Gottheit. Ja, das ne? ist wieder das. Aber das ist halt der Glaube, ne? Ja, Glaube. Das ist Spießen für Sate. <lacht> <CT1> untuk sate <drisata> ya? Ada apa yang buat di sini? Oh ya. Ada sate spesies. Kayaknya lagi Oh gitu. Kalau ibu beli uh, apa apa namanya untuk yang untuk yang dibakar itu apa namanya untuk yang bahan yang dibakar itu? Kamu. Enggak enggak yang ini. Uh, kemenyan itu di mana? Biasanya, biasanya ada dijual. Ini yang Oh gitu. Yang untuk sajian itu kan ya, dibakar gitu, ya. kan harum dia. Ya, ya, ya. menyeninya. Oh, kan ada bentuk kayak stick gitu ya atau uh, dupa? Dupa itu, ya. dupa. Dupa di mana beli biasanya? Ada, sih, ada yang jualan. Oh, ada yang jualan ya. juga gitu ya. ya. Kalau di pasar uh, kalau sini bikin sendiri ya. Dupanya. ya. dupanya, dupanya beli. beli juga ya. Ich frage nach Räucherstäbchen, ja, also... Wir haben gerade die, die, die das, Ja, es wird dann selber hier gemacht, ja. Räucherstäbchen. Oh, ja. Babys, ja? <lacht> <lacht> oh Gott, ist er böse? Wir aber wir gehen anders hin. Genau, okay. Ah, ja, ist. Baby on. wir gehen, wir besuchen auch kurz in den Tempel. Oh ja. Das ini kan kayak pohon, Vanille, bukan ya? Ja, vanille ya? Vanille. Ya, ich dachte, das wäre Vanille. Ja. Riziev, Riziev. mau bawa ini Hah? ini? Ini mau Nanti aja banyak sekali. Banyak sekali dibikin mau bikin upacara mungkin ya. Banyak. Oh dijual. Ja, das ist ja Fusate Spiesen. Oh, oh, ja. Er macht das, ja. Also es wird alles dann... diese <lacht> ...aus Bambus, ja. Es wird dann so mit der Hand gemacht, ja. Aus Bambus Fusate Spiesen. gut, ah, ja. Ja, jetzt überlebt der Heran, Ihr der Alles mit der Hand, so ein alter Mann macht das auch schon, damit er auch schon ein bisschen was produzieren kann, ja? Während des Rumsitzen, ja? ja. Okay, wir gehen weiter kurz, ja, äh, ein bisschen gucken hier, Tempel vielleicht, Tempelbesichtigung.